Ausführungsvideo zeigen wir Ihnen den Aufbau einer Festplatte, die auch als Hard Disk Drive oder HD bezeichnet wird. Gezeigt werden die einzelnen Bauteile, wie sie aussehen und wie sie in der Fachsprache bezeichnet oder abgekürzt werden. Als Anschauungsobjekt nehmen wir ein Seagate Barracuda Laufwerk mit 1 TB Speicherkapazität, das wir Schritt für Schritt zerlegen. Auf der Laufwerksunterseite sehen wir die Hauptplatine mit den Anschlüssen links für das SATA-Kabel und die Stromversorgung. Die Platine wird bezeichnet als Printed Circuit Board oder kurz PCB. Wenn wir gleich das PCB abschrauben, werden wir die vielen elektronischen Bauteile sehen und uns einige davon näher betrachten. Ist das PCB abgeschraubt, bezeichnet man das verbliebene schwarze Aluminiumgehäuse mit all seinem Inhalt als Head-and-Disk-Assembly oder kurz HDA. In der Fachsprache ist also die HD, also das Hard-Disk-Drive, die Summe aus HDA, also Head-and-Disk-Assembly und PCB, Printed Circuit Board. Das Aluminiumgehäuse ohne Inhalt wird als Base, zu deutsch Basis, bezeichnet. Schrauben wir jetzt das PCB ab und betrachten uns auf der Rückseite einige seiner Komponenten. Das Herz des PCB bildet als größter Chip in der Mitte die Microcontroller Unit, kurz MCU. Die MCU beherbergt die Central Processor Unit, kurz CPU, und den Signalwandler. Die CPU ist das Rechengehirn des Laufwerks und steuert all seine Funktionen. Der Signalwandler konvertiert analoge Signale, die beim Lesevorgang von den Leseköpfen gesendet werden, in Digitalsignale. Und umgekehrt werden... Bei der Datenspeicherung digitale Signale in Analogsignale umgewandelt, die dann auf das Speichermedium geschrieben werden. Rechts neben der MCU sitzt der Memory-Chip. Der eingebaute Speichertyp ist hier ein DDR-SD-RAM. Die Größe des Speichers definiert die Größe des Cache-Speichers des Laufwerks. Der hier eingebaute Cache-Speicher ist ein Samsung 32 MB DDR-Memory-Chip mit angegebenen 32 MB Cache. Ist im Datenblatt des Laufwerks, zum Beispiel im Verkaufsprospekt, als sogenannter Cache 32 MB notiert, so ist dies nicht ganz richtig, da ein großer Teil des Cache-Speichers, für interne Prozesse verbraucht wird und somit für die schnelle Pufferung der Anwenderdaten nicht zur Verfügung steht. Datenblätter von Hitachi oder IBM-Laufwerken hingegen zeigen die exakte Aufteilung des Cache-Speichers in Firmware-Speicher und Datenspeicher. Unten rechts befindet sich der Voice-Coil-Motor-Controller, auch als VCM-Controller bezeichnet. Dieses Modul erreicht mit dem höchsten Energieverbrauch des PCBs Betriebstemperaturen um ca. 100 Grad Celsius. Es steuert die Drehzahl des Laufwerksmotors und die Bewegung des Actuator Arms, an dem die Schreibleseköpfe befestigt sind. Oben und hier auch am linken Rand des PCBs sieht man zwei ca. 1 Quadratzentimeter große Flash-Speicherchips. Diese dienen als Speicher für die Firmware des Laufwerks. Firmware ist der Sammelbegriff für betriebsnotwendige Steuerprogramme und verschiedene Parameter, die für jede Laufwerksfamilie eines Herstellers individuell bereitgestellt werden. Teile der Firmware werden auch auf den Hauptspeichermedien, also den großen Magnetplatten, gespeichert, und zwar dort in der sogenannten System-Area, die uns in den folgenden Workshop-Videos noch weiter beschäftigen wird. Manche PCBs besitzen keine Flash-Chips. Dort ist die Firmware mit im MCU gespeichert. Links unten in der Ecke sitzt ein Schocksensor. Er soll starke Erschütterungen, Vibrationen oder Stöße aufspüren und ein entsprechendes Signal an den VCM-Controller senden. Dieser fährt sodann den Actuator-Arm mit den Schreibleseköpfen sofort auf die Parkspur bzw. Parkrampe, um Schäden an den Platten bzw. Schreibleseköpfen abzuwenden. Manche Laufwerke werden sogar ganz heruntergefahren. Leider funktioniert dieser Mechanismus in der Praxis nur bedingt, Daher sollte man insbesondere das Fallenlassen externer Laufwerke oder Notebooks oder das Umkippen des PC-Towers unbedingt vermeiden, da dies leider oft Kratzer in die Speicherscheiben ritzt, die jedwede Datenrettung unmöglich machen. Rechts oben, hier als TVS-Diodes bezeichnet, sitzen zwei Schmorsicherungen gegen Spannungsspitzen, die zum Beispiel von einem defekten Netzteil des Computers ausgehen können. In dieser Platine sind eine 5-Volt- und eine 12-Volt-Sicherung eingebaut, die gegebenenfalls auszutauschen sind. Diese Sicherungen sind, ebenso wie alle bisher beschriebenen Teile, im Rahmen der Voranalyse vom Datenretter eingehend auf Schmorstellen zu untersuchen, damit möglichst schon in diesem Frühstadium der Fehler gefunden wird und damit die Öffnung des Laufwerks vermieden werden kann. Betrachten wir uns nun das schwarze Aluminiumgehäuse mit all seinem Inhalt, bezeichnet als Head-and-Disk-Assembly oder kurz HDA. Wie auch hier besitzen Festplatten meistens zwei oder drei Schnittstellen, die das PCB mit dem staubfrei abgekapselten Inneren eines Laufwerks verbinden. In der Mitte die drei Motorkontakte, deren Entsprechung wir eben auch auf dem PCB erkennen konnten. Rechts unten die HEATS-Contacts, die die Verbindung mit dem sogenannten Heads stack assembly kurz HSA, herstellen. Und links oben ein kleines Loch, das für atmosphärischen Druckausgleich sorgt, hier Breathe Hole genannt. Unter dem Loch verborgen sitzt ein kleines Filterkissen, das die eindringende Luft von Partikeln und Feuchtigkeit befreit. Nun ist es an der Zeit, einen Torx-Schraubendreher in die Hand zu nehmen und uns das Innere des Laufwerks anzuschauen. Selbstverständlich nehmen wir ab jetzt alle Arbeiten in einem staubfreien Raum vor. Der Deckel besteht aus einem Stück Stahlblech mit einer eingefügten Gummilippe zum Schutz gegen eindringenden Staub. Hier nun das Innenleben unseres Laufwerks. Dieses Laufwerk beinhaltet drei Speicherplatten, Sichtbar ist hier in dieser Ansicht nur die oberste Platte, genannt top -Platter. Die Speicherplatten, die in den folgenden Videos auch als Magnetscheiben oder Speichermedien bezeichnet werden, bestehen seit ca. 2005 im Kern aus Glas mit darüberliegenden magnetisierbaren Metallschichten, die die eigentlichen Informationsträger darstellen. Mehr zum Querschnitt einer Platte Siehe auch in einem der folgenden Workshop-Videos. Über den Platten hängend montiert die sogenannten Dumper, zu deutsch etwa Trennscheibe. Im Betrieb rotieren die Magnetscheiben dieses Laufwerks mit 7200 Umdrehungen pro Minute. Da die Schreibleseköpfe im Betrieb auf extrem feinen Luftkissen gleiten, tragen diese Damper mit dazu bei, einen laminaren Luftstrom in der unmittelbaren Grenzschicht über den Magnetscheiben zu erzeugen. Während Plastikdamper vorteilhaft zur Geräuschdämpfung sind, haben hingegen Aluminiumdamper bessere Kühlungseigenschaften. Als Heat Stack Assembly kurz HSA bezeichnet man den beweglichen Arm, der an seiner Spitze die Schreibleseköpfe trägt. In den folgenden Videos werden wir diesen Arm als Actuator-Arm bezeichnen. Während andere Laufwerke besondere Halterungen haben, auch als Parkrampe bezeichnet, wie in diesem Bild, die den Schreiblesekopf in ausgeschaltetem Zustand sicher beherbergen, wird bei diesem Laufwerk der Schreiblesekopf in einen besonderen Bereich der Magnetscheiben nahe der Spindel abgelegt. Dabei liegen im Ruhezustand die Schreibleseköpfe unmittelbar auf der Magnetscheibe auf. Da das Laufwerk ein empfindlicher Präzisionsmechanismus ist, erfordert sein Betrieb partikelfreie und trockene Luft. Da während vieler Betriebsstunden kleinste Metall- oder Schmierstoffpartikel entstehen, versucht man diese mit einem Filterkissen abzufangen. Das durch die Scheiben zur Rotation gebrachte Luftvolumen im Inneren des Laufwerks streicht am Filtergissen vorbei und legt die durch die Zentrifugalkraft mitgebrachten Partikel am Filter ab. Zeigt sich bei der Voranalyse bereits eine starke Verschmutzung dieses Filters durch silbrigen Staub, so ist dies ein Indiz dafür, dass irgendwo Kratzer in der Platte sind, die leider eine Datenrettung unmöglich machen. Betrachten wir uns nun links oben den sogenannten Actuator, dessen obere Abdeckplatte hier als Top Magnet bezeichnet wird. Man kann den Actuator in vier Elemente einteilen. A, der Actuator Arm, den wir hier schon als Head Stack Assembly, kurz HSA, kennengelernt haben b die obere Actuatorplatte, hier als Top-Magnet, bezeichnet, c die auf dem Chassis befestigte untere Actuator Platte, in der bei diesem Modell zusätzlich ein HSA-Stopper steckt, von dem später die Rede sein wird, und d der auf der unteren Aktuatorplatte sitzende Actuator-Magnet, hier als Neodymium-Magnet, bezeichnet. Neodym-Eisenbohrverbindungen verwendet man zur Herstellung stärkster Magnete. Sie werden unter anderem genutzt für Kernspintomographen, Mikromotoren und, wie hier, zur Positionierung der Schreibleseköpfe in Festplatten. In diesem Bild wird die Funktion des HSA-Stoppers, hier rechts, deutlich. Er begrenzt den Auslenkbereich des Aktuatorarms nach innen damit dieser nicht mit der Spindel im Zentrum der Magnetscheiben kollidiert. Die Begrenzung des Auslenkbereichs nach außen besorgt ein zweiter HSA-Stopper, den wir hier links auch sehen können. Ihn umgibt ein sogenannter Actuator-Latch, auf den wir noch zu sprechen kommen. Der Actuator-Arm, hier wieder als stack assembly kurz HSA bezeichnet, ist im Laufwerk durch eine stabile Achse, hier als Bearing bezeichnet, drehbar gelagert. Links oben sieht man eine Kupferdrahtspule, hier als Voice Coil bezeichnet. Der durch das Voice Coil fließende Strom erzeugt je nach Polung und Stärke ein elektromagnetisches Feld, das im Zusammenwirken mit dem umhüllenden Magnetfeld des Permanentmagnets eine mehr oder weniger starke Auslenkung des Actuator-Arms verursacht. Auf dem linken HSA-Stopper sitzt ein schwarzer Arretierungsriegel, hier als actuator latch anderswo auch als Locking-Pin bezeichnet. Dieser Riegel ist ein Schutzmechanismus, der dafür sorgt, dass beim Hochfahren des Laufwerks der Aktuatorarm erst dann seine Parkposition verlässt wenn die Betriebsdrehzahl des Laufwerksmotors erreicht ist. Ist das Laufwerk ausgeschaltet, soll der Arretierungsriegel unkontrollierte Bewegungen des Aktuatorarms verhindern, etwa wenn das Laufwerk zu Boden fällt. Die stabile Lagerachse, hier als Bearing bezeichnet, ist präzise eingepasst, sodass die Armbewegungen weich und spielfrei sind die in den Rotationsbereich der Scheiben hineinragenden Aluminiumlamellen, hier als Arm bezeichnet, tragen die feinen Aufhängefedern, in die die Schreibleseköpfe eingebettet sind. Dieses Gebilde wird hier als Head Gimbal Assembly, kurz HGA, bezeichnet. Ein flexibles orangenes Leiterband überträgt die Signale für die Schreibleseköpfe und das Voice Coil zu einer kleinen Platine, die, durch zwei Schrauben gehalten, über Berührungskontakte mit dem PCB verbunden ist. Ein Dichtungsring, hier als Gasket bezeichnet, schließt das Innere des Laufwerks luftdicht ab. Die Kontakte der kleinen Platine die wir in anderen Videos als IC-Logic-Board bezeichnen werden, sind hier zur besseren Leitfähigkeit mit einer dünnen Goldschicht überzogen. Betrachten wir uns nun nochmal die Spitze des Actuator-Arms, das Head Gimbal Assembly, kurz HGA. Hier sind die Schreibleseköpfe zusammen mit den Gleitern, hier Sliders, eingebettet, die wir uns nun näher anschauen wollen. Die kleinen schwarzen Rechteckblättchen, hier Slider, sind nun nicht, wie oft angenommen wird, die Schreibleseköpfe, sondern regelrechte kleine aerodynamische Tragflächen, die zu diesem Zweck besonders ausgestaltet sind. Sie gleiten auf einem ca. 5 bis 10 Nanometer dicken Luftkissen über der rotierenden Scheibe. Zum Vergleich... Ein Menschenhaar hat einen Durchmesser von durchschnittlich 0,04 mm, also 40.000 Nanometer. Nur an der äußeren Kante der Gleiter sind tatsächlich die Schreibleseköpfe befestigt, hier mit einem roten Pfeil markiert. Mehr zur Funktionsweise der Schreibleseköpfe und ihrer verschiedenen Varianten sehen Sie im folgenden Workshop-Video. Wir werden auch in einem der nächsten Videos Mikroskopaufnahmen der Schreibleseköpfe sehen. Hier wird deutlich, warum im Laufwerk die Luft absolut partikelfrei sein muss. Denn Teilchen, die zwischen Speicherscheibe und Gleiter geraten, werden infolge der Reibungswärme augenblicklich erhitzt und verschmoren den Schreiblesekopf. Dies gilt auch für Kratzer auf der Scheibe, da die mikroskopisch kleinen Krater auch hier den Gleiter oder die Schreibleseköpfe direkt berühren und infolgedessen augenblicklich zerstören. Dagegen ist die Berührung bei Stillstand wegen fehlender Reibungswärme unbedenklich. Daher können die Gleiter im Parkzustand unmittelbar auf besonders hierfür vorgesehenen Spuren abgelegt werden. Ein weiteres wichtiges, aber leider störanfälliges Bauteil ist unmittelbar am Aktuatorarm befestigt. Es handelt sich um den sogenannten Pre-Amplifier oder Preamp, zu Deutsch etwa Vorverstärker. Ihre Funktion besteht darin, ein- und ausgehende Signale von bzw. zu den Schreibleseköpfen etwas zu verstärken denn das Preamp muss in unmittelbarer Nähe der Schreibleseköpfe sein, da deren Signale zu schwach und hochfrequent sind, um den relativ langen Weg zum PCB zu überleben. Doch kehren wir nun zum offenen Laufwerk zurück und schauen wir, was sich unter dem top den wir bereits kennengelernt haben, verbirgt. Wir entfernen den top und legen somit die oberste Speicherplatte vollständig frei hier als top platter bezeichnet dies ist auch die standardansicht der meisten laufwerke da die damper noch recht selten eingebaut werden links oben wieder die auf dem chassis befestigte untere actuatorplatte mit dem auf ihr sitzenden neodymium magnet hier als bottom magnet bezeichnet im Zentrum der hier eingebauten drei Speicherplatten befindet sich der mit sechs Schrauben fixierte Spannring. Seine Aufgabe besteht darin, die Speicherplatten fest zu einer Einheit zusammenzupressen, dass sich diese keinesfalls unabhängig voneinander frei bewegen dürfen. Wir entfernen Schrauben und Spannring und können jetzt einfach die oberste Speicherplatte wie eine CD herausnehmen. Wie wir sehen, werden die Speicherplatten mittels Distanzringen, hier als Spacerring bezeichnet, voneinander getrennt. Somit bleibt ausreichend Platz für die Schreibleseköpfe und die Damper. Wir räumen nun das Laufwerk komplett aus und entfernen alle restlichen Platten, Spacerringe und Dumper, so dass wir schließlich nur noch das leere Aluminiumgehäuse mit Laufwerksmotor vor uns haben. Unterhalb des Laufwerksmotors sehen wir nun auch das Filterkissen gegen Staub und Feuchtigkeit, hier Breathe Filter genannt, an dessen Rückseite sich das Breathe Hole für den atmosphärischen Druckausgleich befindet, von dem ja bereits anfangs die Rede war.